Warum hast du solche Angst vor Krokodilen? was weiß ich, Cyril. Vielleicht macht mir ja jeder Spitzenklasse Predator Angst, der das große Kreideterziersterben überlebt hat. Das... Seit 100 Millionen Jahren körperlich unverändert, weil er die perfekte Tötungsmaschine ist. Eine halbe Tonne kaltblütiger Wut mit einer Beißkraft von 20.000 Newton und Magensäure, die so stark ist, dass sie Knochen und Ufer auflösen kann.